Hallo Leute, wir hatten vor ein paar Jahren tolle Formate neuen Dancer Spezial. Wobei es sich um Einzelclips handelt, wobei ungeschnitten zu einem Beat getanzt wird, was ihr euch aussuchen könnt. <lacht> wir würden das gerne weitermachen, zwar auf dem Kanal hier. Mit Werbung verdienen wir eh nichts mehr als das Scheiß auf Copyright war. Falls ihr diese ganzen <lacht> Videos noch nicht kennt, die sind alle in der Beschreibung verlinkt. Aber jetzt folgt erstmal ein Best-of. Ich ja, hoffe, hier kommt auch die Musik klar. Es war echt schwer, was zu finden, was zu allem passt. Hölle ihm ab! So, das wär's dann gewesen mit dem kleinen Best-of. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wichtig zum Unterscheiden ist echt nochmal, das sind One-Takes und nicht die Operation XYs, die wir schon öfter mal gemacht haben. Diese kommt jetzt zusätzlich auf dem Hauptkanal. Wir haben bereits drei gefilmt, in der Kölner Innenstadt, auf der Games wie auf die vita Ja, nice. Also, sagt uns, ob ihr da Bock drauf habt. Wir haben da Bock drauf und euer Feedback und Unterstützung. Much appreciated, ne? Schönen Tag noch.